Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Ich muss den ganzen Tag, egal wie es mir geht, höflich zu Kunden und Kollegen sein. Ja, und zum Chef sowieso, egal ob in Ihrem Fall es heißt zu meinen Mitarbeitern oder wem auch immer gegenüber Sie sich den ganzen Tag zusammenreißen müssen, den Wunsch es sich zu Hause bequem zu machen, dürften Sie kennen. Verständlich. Aber es gibt einen Preis. Sie müssen sich es zu Hause manchmal unbequem machen, damit Sie sich es zu Hause bequem machen können. Wie meine ich das? In meiner Kindheit war das Sinnbild des sich es bequem machen, wenn man die Füße auf den Couchtisch legte. Ach, Sie kennen dieses Bild. Auch von Karikaturen, ja? Genau dieses Bild meine ich. Also, Erlauben Sie mir, diese Karikatur etwas auszumalen. Stellen Sie sich vor, der Zeichner hätte statt dem Tisch den Partner auf allen Vieren gezeigt und die Füße ruhen jetzt auf dessen Rücken statt auf dem Tisch. Ach, Sie können sich das Bild nicht nur vorstellen, sondern Sie spüren es förmlich, wie die Füße Ihres Partners auf Ihren Rücken sich es bequem machen. Dann können Sie vielleicht auch nachvollziehen, dass Derjenige, der sich am Boden buckelt, das ganz starke Bedürfnis hat, wie ein junges Pferd die Last auf dem Rücken abzuschütteln. Dadurch wird es natürlich sehr unbequem für den auf der Couch. Lassen Sie mich an der Karikatur etwas weitermalen. Stellen Sie sich jetzt eine sogenannte Gedankenglase vor, in der ein gleiches Bild dargestellt ist, aber... Diesmal mit umgekehrten Rollen. Auf der Zeichnung ruhen zum einen die Füße des einen auf den anderen und in der Gedankenblase ruhen die Füße des anderen auf den einen. Übersetzt heißt das, wenn derjenige, der seinem Partner es ermöglicht sich es bequem zu machen, fantasiert, dass auch die Umkehr eine leicht erreichbare Möglichkeit ist, dann hat er nicht mehr das Bedürfnis die Füße des Partners abzuschütteln. Oder in einfacher Sprache ausgedrückt, wenn ich will, dass mein Partner erträgt, dass ich es mir auf seine Kosten bequem mache, muss er die Gewissheit spüren, dass ich es ihm auch ermöglichen werde, dass er seine Füße auf meinen Rücken ausruhen wird können. Deshalb ist diese, sind diese Überzeugungen wechselseitig nötig, um sich zu Hause mehr gehen lassen zu können. Mein Partner wird bereit sein, mich auf seinen Rücken ausruhen zu lassen, wenn ich es brauchen werde. Und Mein Partner wird nur so lange seine Füße auf meinen Rücken ausstrecken, solange er es wirklich braucht. Er wird mir, sobald es ihm besser geht, auch eine Entlastung anbieten und ich werde es mir auf seinen Rücken bequem machen dürfen. Nein, bitte nicht missverstehen, aufrechnen, wer wann schon alles für den Anderen was gemacht hat, widerspricht dem Prinzip des Vertrauens. Dieses Unvertrauen wird nur dazu führen, dass beide sich es gegenseitig zu Hause unbequem machen. Es geht um Vertrauen, dass sich jeder nur nimmt, was er braucht und gibt, was er kann. Wenn die Zuversicht besteht, mein Partner nutzt meine Unterstützung nicht unnötig aus und wird mir erlauben, sich auf ihm auszuruhen, dann steht keiner dabei mit einer Stoppuhr da, um zu beweisen, dass er jetzt dran ist. Es kann sogar sein, das werden Sie mir wahrscheinlich jetzt nicht glauben, aber ich kann mir sogar vorstellen, wenn das Vertrauen, dass der Partner mich auch bald entlasten wird, ganz stark ist. Ja dann kann ich mir vorstellen, dass der in gebückter Haltung es genießt, es dem Partner zu ermöglichen, sich etwas auf seine Kosten bequem zu machen. Ja, das, das, das passt zu meiner Erfahrung mit Paaren. Tja, und wie kommt man zu dem Vertrauen, dass man bereit ist, es sich unbequem zu machen, weil man die Gewissheit spürt, dass man, wenn nötig, die Chance bekommt, es sich bequem machen zu können. Good News! Gehen Sie auf couplecoaching.de und nehmen Sie sich die Zeit, täglich eine Minute an einen schönen Moment der letzten 24 Stunden zu denken und es als Love Graffiti festzuhalten. suchungen haben gezeigt, dass das genau dieses Vertrauen aufbauen kann. Sie wollen noch mehr Tipps aus meiner Erfahrung von über 50 Jahren Praxis, dann abonnieren Sie meinen Kanal und lassen mich in den Kommentaren wissen, welche Frage Sie haben oder wo Sie anderer Meinung sind.